Ich bin Dani Quartier von Curryku. Wir betreiben hier in Kleve im Kreis Kleve Schnellrestaurants, sieben Stück an der Zahl. Wir befinden uns hier gerade bei uns an der schönen Hoffmannallee, das ist unser Stammlokal, äh, wo wir auch unsere Metzgerei noch haben. Und wir sind im Grunde klassische Schnellrestaurants, bieten von Frühstücksbuffet äh, bis hin zum Abend im Grunde, äh, im Grunde alles, alles für den Kunden an. Bei uns kann man im Grunde den ganzen Tag essen und haben nebenbei noch einen Online-Shop seit einigen Jahren, den wir betreiben, der leichte Startschwierigkeiten hatte, um das mal so zu sagen. Wir verkaufen dort eingekochte Currywurst, natürlich auch etwas Exotisches, aber auch was, was online laufen kann. Wir kennen es von anderen Beispielen, wo es gut funktioniert. Und dann haben wir gesagt, auf dem Gebiet brauchen wir mal irgendwo äh, Hilfe. Und äh, so bin ich dann relativ schnell auf Prendable gestoßen. Und ähm, wir haben uns, dort, äh, haben uns dort zusammengesetzt, ich habe dort mit dem Paul direkt Kontakt gehabt und mit der Karina und ähm, haben dort überlegt, was kann man bei uns machen, was müsste man am Shop äh, optimieren, wie können wir die Kunden anders ansprechen und welche Bereiche kann man dort abarbeiten. Da kam natürlich relativ schnell ähm, bei dem umfassenden Wissen von Prendible oder bei der Erfahrung kam natürlich relativ schnell raus, äh, dass es sehr, sehr viele Bereiche gibt, die wir, die wir beackern oder bearbeiten müssten. Und für ein kleines Unternehmen wie uns ist das dann natürlich schwierig, das auf einmal alles umzusetzen. Deswegen äh, kamen dann im Grunde Lösungsansätze, ähm, wie wir sie, wie wir die am besten verfolgen können, in welcher Reihenfolge und wir haben uns dann für, das, äh, für die Stammkundenpflege im Grunde entschieden, das heißt ganz konkret um Newsletter hört sich erstmal ein bisschen angestaubt an. Also hatte ich auch so ein Newsletter, kennt man schon seit 20 Jahren. Und hm, jetzt fangen wir mit dem Newsletter an. Ist das so das richtige Thema? Aber ähm, wir sind dann an die Zusammenarbeit rangegangen und haben dort innerhalb von einer Woche, in einer Projektwoche, haben dort äh, ein, ein Newsletter entwickelt, haben geguckt, okay, wie müssen wir unsere Kunden ansprechen? Was haben die vorher gekauft? Äh, was sollen die kaufen durch den Newsletter? Welche Inhalte packen wir rein? Und haben dort, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Ergebnis erzielt, äh, was auch nachher die Verkäufer äh, gezeigt haben. Wir hatten äh, die höchsten Umsätze, äh, die wir jemals hatten in dem Shop, in den zwei Wochen danach. Äh, was für mich natürlich auch sehr äh, ein gutes Gefühl gibt, weil ich einfach weiß, okay, die Stammkunden, die wir haben, die waren im Grunde auch zufrieden. Es fehlte nur die tatsächlich die richtige Ansprache, äh, dass die nochmal bei uns ordern. Und genau das Ganze haben wir mit Prendable erzielt. Wir werden die Zusammenarbeit mit Prendable auch entsprechend fortsetzen, ähm, weil es eben noch eine ganze Reihe anderer Projekte gibt, die wir anpacken. Und weil das erste so erfolgreich war, gehe ich davon aus, dass die anderen es auch werden.